Geht's los? Oh. Bleigießen war gestern zu Silvester. Ja, aber heute wird modelliert mit Glas. Jawohl, <lacht> jetzt ist es drauf, ne? oder wie sagst du Gleisschopper auf Glas? Das ist Kunst. <lacht> Wasserstoffflamme. Kann mal jemand noch mal zur Demonstration einfach mit der Hand durchgehen? <lacht> okay, da gehen die Haare weg. Ja, ja da gehen die Haare weg. Aber das ist ja auch das ist schon faszinierend. So, ne? jetzt, wenn du den Start da Da fängt sofort hier noch feige aus. Oh, und krass. Und, oh, jetzt gleich ein <lacht> <lacht> 75 Ampere und 12 Volt. Krass. Ich kann mir das vorstellen, ich stelle sowas ganz gerne mal in, in äh, Zusammenhang mit dem Zweitaktmotor. Achso, jetzt mal ein direkter Größenvergleich: <lacht> Motor und Achim. <lacht> da ist der kleine Feine. Ja, das kommt in deinen Videos immer viel riesiger vor. Ja, ich nehme gerne ran. <lacht> da habe ich damals auch geschaut. Ey. Der Reaktor. Ja. Ja. So, aus. Schriebeln, ja. Ausspringen, ja. Ja, genau. Das ist auch noch. wieder direkt schön leichter Nebel. So beim Nullpunkt, beim, ich weiß gar nicht, beim oberen OT ist auf jeden Fall schon vom Werk aus über ein Korn. Äh, so, also ein Magnet drauf. Ja. Okay. Ja, der Halt immer gegenüber der, der im OT ist, glaube ich. Immer das mhm. ja. ich wenn, man, mal, wenn der Magnet an der, der richtigen Stelle ist, kann hier eine Tünnspule dann. Das gibt dann den Zündpunkt. Ja? Mhm. Oh, so niedlich der Motor. <lacht> dann da macht der noch ganz schön Krach. ne? Ja, das ja, kommt immer, wie auch auf die äh, Zündung eingestellt ist. Weil je nachdem, wie man es einstellt, kann man es auch so einstellen, dass die Zündung, dass die Explosion schon vorbei ist, bevor der äh, das Ventil öffnet. Und dann dann wird es leiser. Ja, dann hörst du nur so tuff, tuff, tuff, tuff. Aha. Ja, Ansonsten so ein. Ja, das wird den richtigen Wasserstoffmotoren ja angeblich nachgesagt, dass wenn die richtig eingestellt sind, dann so ein viel leiser laufen. Viel, Wie so ein schnurrendes Kätzchen. Okay. Ja, wobei, wie gesagt, das letzte Video, das war ja auch sehr laut, was ich selbst gemacht habe. So cool. Müssten wir halt mit irgendeiner Aufhängung machen, dass das hier unten ein bisschen drehbar ist. Ne? Ja, okay, so mache ich es jetzt einfach im Moment so einfach. So, mal ein bisschen, so? dann schiebe ich den nach links ja. nach rechts. Das ist jetzt natürlich trotzdem nicht so schön. Vor allem, wie gesagt, das geht sehr nah hier ran vorbei. Aber so klingt er ja doch schon gar nicht mal so schlecht. Ja, das geht aber noch besser. Puh. <lacht> Heftig. Ja, dann kann man wie gesagt gleichzeitig nur mit der Gasmenge spielen, beziehungsweise wenn Wassernebel was bringt, das, das muss, doch, muss ich noch richtig testen alles. Und dann kann man da schon mal ein bisschen was versuchen. So, will die Zündspule nicht mehr? Ja, lieber, das ist nicht das erste Mal. Hm? Und jetzt haben wir es Jetzt Temperatur mal wieder aus. Ja. Okay. Geil. Geil. Machen wir mal den Richtig schön den rund. Ja wegen der schweren äh, äh, Masse also. ja, dann auch. Folien von unseren Torn, die dann in Resonanz mitschwingen sollen. Mit Aber dem, so wie da ist, ist es ja... ...schon schwer. mit permanenten Magneten, ne? Ja, genau. Wo oh, spaßt du du dann die Kundis? Wo spaßt du du dann die Kundis? Ja, das ist. Ja, ich muss mal so. Ja, damit er praktisch in Resonanz mitschwingen kann mit der, mit der Frequenz, die halt rauskommt. Aha. Ja, da hat der Arzt den Tipp gegeben, dass man das Prinzip da auch anwenden kann bei der elektro Das ist einfach. Äh, der bremst sich selbst so stark ab, der, der Generator. Deswegen ist das auch nicht wirklich bestätigt. Im Raum mit 10.18 Uhr. Ja, schon mehr als vorher. Nochmal, nochmal. Jetzt muss es gehen. Achso, du hast wieder, wieder aufwickelt. Ich hole mal einen Detektor. wegen die es? Er ja, ja, ja, lief! Halt mit der Schwungmasse oder die Stromgas hat dann auch nochmal ein bisschen anders entscheiden. Ja, wie gesagt, hier ruft er aber ein bisschen Gas raus, jetzt soll es so. Das zieht er sich dann, wenn er anläuft. Mhm. Er lief! Er lief mit Generator! Es oh, ist wieder gute Temperatur, <lacht> Den Zündpunkt gehörst du in der Küche schon da. Ja, mit dem Ding? Ja. Krass! Ah, der ja, das Kontakt ich nicht hier Ja, kann <lacht> Überall Blitz und Funks, tausend Hände. Ah, es schon wieder. Ja, deswegen erstmal wieder abkühlen lassen, ein das ist halt die die benötigste Sache bei der Größe, also bei dem Mobis, weil es halt nur gekühlt ist eigentlich. Und da ist jetzt ja viel Fläche zum Kühlen, ne? Ja, deswegen. Das Schöne ist ja, deswegen kommt der normale Ventilator vor, dann noch eine Verlängerung, wo dann halt das Schwung, die Schwungmasse und so weiter und so weiter. Mhm. Das sieht irgendwie lustig aus. <lacht> das schon reicht, dass er aufsteigt? Ja, ich muss schon noch bis oben hinfüllen. Also, er muss schon hier im Raum nach oben gehen, wenn ich schlausen, wird das nichts. Okay, Kevin? <lacht> Wir haben einen großen Lümmel. Ja, der trägt das nicht richtig. Schafft er nicht? Nein. Bist du sicher? Oh. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Wann nicht, dass er platzt? Ja. Nee, dann tu mal abschalten, Achim. Was? Du mal abschalten, so einen Knall brauche ich ja nicht, Da kommt der Wärmer hoch. Ah, Nein, das gibt keine Explosion. Nee? Der platzt einfach nur wegen der normale Luftballons. Achso, na gut. So. Ah, doch, doch, doch, doch, doch. Ja, das kommt dann. Das also. reicht. Da, jetzt ist ja der Schlauch noch als Gewicht dran. Das reicht. Ich glaube, es ist ja schon relativ entspannt, aber der muss ja den das Mäckchen hochkriegen und das bei den Wind und, und weiß ich nicht alles. Ja, schauen wir mal. Also die, die gelben Säcke haben sie auf jeden Fall getan. Na komm, ein bisschen hoch. Vielen Dank. Zum oh. Müllsäcke hier. Das nee. Und das zwei, drei Luftballons rundherum machen? Mit Wasserstoff? Ja, okay. Dann müssen wir alle, am besten alle drei gleichzeitig, für das frisch wie möglich. ist. So frisch. Ach so. Wie halt auch. Na, ich hätte die an der Decke hängen teilweise und dann sind die nach ein paar Stunden so langsam im Raum mit der Rauchluft so langsam runtergegangen so in okay. dem Sinne. Ah, ja, hier okay, langsam runter. Ja. Das wars! Nur ist Feuer! Feuer! Nein! Oh, zum Glück! Guck, wie viele Explosionen ich draufkriege! Ex war ja keine Explosion! Ex-Implosion! Wir haben unser UFO! Unser erstes UFO! Jawoll! Schön! Okay, jetzt freilassen! Jetzt dann, liebes Ufo. Okay, Nummer 2. Jawohl. Jo. Wo geht's hin? Ja Na, äh, doch, nach links. Weil ja. also das ist so ein der durch Arsch, wie zu tun hat. Also es wäre auf jeden Fall sehr fatal, wenn das jetzt. <lacht> <lacht> Krass, geht richtig gut los. Die erste freie Energiemaschine ist da, die aus einem Draht Energie zieht. Hier ja, aus dem. Also wir haben jetzt hier ja. im Grunde, mal klar, also natürlich, das heißt freie Energie ne, von irgendwelchen Sendern oder sonst was, d alles mögliche, wird hier abgestrahlt. Aber hab ich habe mir mal gedacht. Normalerweise machen wir hier immer mit Tesla-Antenne und Dioden und so Quatsch rum. Warum bauen wir nicht einfach mal einen Resonator aus einer schönen Spule, Tesla-Spule und einem Drehkondensator, ne, wie wir hier sehen. Wir haben jetzt nur ein Draht angeklemmt, das ist nicht mal die Erde. Und es schwingt ja schon. Ne? <lacht> ich kann jetzt hier mal versuchen die Frequenz zu ändern. Guck mal. Ich stelle das ja mal hin. Mal da, ob sich da was ändert. Ja. Ob es vielleicht stärker wird ab einem gewissen Punkt. Scheint ziemlich breitbandig zu so sein, dass wir hier reinbekommen. Wobei. stärker. So ja. Ja, guck mal, jetzt geht's besser. Jawohl. So. Das ist so ein verstellbarer Kondi einfach parallel zu der Spule. Ja. Und hier jetzt noch Erde dran kommt. Ach, das noch nicht mal geerdet? Nee. Da ist noch gar keine Erde noch dran. Da noch gar keine Erde dran. Hör mal, uff. <lacht> oh. Also. So. Und leuchtet, aber jetzt leuchtet auch schon die Aframenko-Pumpe dran, ne? Ja, ja, die leuchtet jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht. Dunkel machen. Ja, jetzt mhm. sieht man es genau. Ja, die leuchtet Genau. Schon. Oh, krass. Und noch keine Erde dran. Nee, noch keine Erde dran. Heftig, die leuchtet schon. Oh. Aber das schwingt ja schon ziemlich stark. Also mal schauen. Also, na, Achtung. Ich mal Erde an, ne? Jawohl, Erde ziehen. Ja. So. so, jetzt rauscht es Also, der kleine winzige REMF hier vorne. Dieser da. Der hat ausgereicht. <lacht> hat so viel gesendet, sozusagen. Ja, die Kabel liegen auch noch da drüber. stimmt, ja, die Kabel, die gingen ja auch noch da drüber über das Stromkabel, kommen? genau. Das war praktisch das, das 50 Hertz Stromkabel, genau. was dahin geführt hat. Alles klar. Also, jetzt leuchtet auch keine alframingo pumpe mehr, wa? Nicht, nicht. Hm. Leerträger haben wir dann. Also, doch keine wirkliche freie Energie. Ich mal auf. Komm hier durch die. Durch ja, das Verlängerungsquabel. Ach, leuchtet trotzdem? Die leuchtet jetzt, ja. Stimmt, ja, also okay, es geht trotzdem. Das kam ja dann von ja, jetzt Pass mal auf, Leerträger haben wir damit ja nicht. Da Müssten wir jetzt ein Oszilloskop anschließen, oder so, dass wir das sehen können. Also geht trotzdem? Geht natürlich trotzdem, <lacht> So, warte mal, ich schließe die jetzt hier mal. Theoretisch müsste ich jetzt die quasi hier alles so anschließen, ne? Ich weiß gar nicht genau. Brauchst du eine dritte Hand, oder? <lacht> nee. Hm. Eine Klemme hier. Dann probieren wir mal rum. Ne? Um es leichter zu machen, haben wir jetzt ein Re-EMF. <lacht> Nackig sozusagen, Abgleichen. genau zum Abgleichen. Ach, da hängt ja gar keine Antenne mehr. Da liegt das einfach nur hier. Ne? Ja, aber das Kabel von dem Ding geht ja Ja, gut. Aber das könnte man jetzt theoretisch auch. Ne? Hm? Ja, das ist zwar schwächer, gut. aber dann muss er dann von da aus noch darüber liegen. Na, okay. Na, warte mal, es ich mir doch mal den Spaß und hängt es mal an die Dach drin. Genau. Brauchst du, du nicht oder? Ich wollte mal meinen Schlüssel, da hast so eine schöne helle Lampe dran. Okay. Also, RMF-Charger pulst über das Stromkabel zurück. Aber nur ein paar Meter. hat Kelvin jetzt das ausgemessen. Heißt, die, also an der Kabeltrommel hätte mal Induktivität, da kann ich mal testen. <lacht> der muss ja da richtig raus. Ja, da ist aber nichts mehr aufgerollt, aber also mehr als ein Verteiler ist das jetzt nicht mehr. Ah, oh. Aber ich ist auch noch ein bisschen was zu hören. Aha. Vom Re-EMF. Guck mal, die LED hier. Jetzt hier einfach mal. Nur die leuchtet schon mal. Ja. Die geht. Uh, und jetzt hat sie mal parallel zur Spule. Au! Das ist ja schon ordentlich Leistung. Mach mal, ich tu mal ein ReMF rausziehen. Mal gucken, ob genau. wie hell die dann ist. <lacht> jetzt, so. jetzt. So. Jetzt, jetzt haben wir hier. <lacht> ah krass. Das ist der Effekt, den ich wollte. Kevin, klasse! Da. Das sieht aus wie ein Herzchen hier drauf. Schön. <lacht> oh, war das schön. Da. Das fetzt. Jetzt. Really Free Energy. Mit Dachrinne habt ihr jetzt genommen. Genau, Dachrinne. Dach und. Warte mal, Erde haben, das das ist Erde haben wir jetzt glaube ich. Nein, ja, eine Lufterde, meine Heizung. Genau, Heizungserde, ja. ja. Das. Hoho! Also einfach nur Spule wickeln, Kondi einstellen. Einfach hier Drehkondi, dann können wir es gleich noch abgleichen. Vielleicht kriegen wir es noch heller. Ah! Und ja noch ein bisschen rum. Ist rumdringen. das geil. Jawohl, das ist doch schon ein bisschen mehr als dieses komische Geklippe ja, mit der, der Fravenco-Pumpe. Das sieht man auch von hier hinten aus. Schön. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwas hören können, aber wahrscheinlich nur Leerträger. Ja doch. Guck mal. RMF, der, ah, der ist noch das. Ja, der ist aus. ReMF ist aus, genau. Okay, jetzt sind wir jetzt auf jeden Fall mit irgendwas auf Resonanz. Jetzt hm. ist drin am, am Bundesabdruck. Moment. Ja. ja da ist er weg. Ja. So heftig. Und hier unten ist irgendwas anderes. Moment, guck, hier ist ein anderes Signal. Wenn ich den runterdrehe, dass hier stärker wird. Die Energie kommt jetzt irgendwo her, aber ich meine, gut, die Sache ist halt hier, das könnte jetzt auch, wenn es quasi so gar keine Elektronik gäbe, sagen wir es so, außer den Aufbau hier auf der Welt, stellen wir uns mal so <lacht> vor, könnte die ganze Geschichte trotzdem funktionieren, weil wir auch kosmische Strahlung haben, die wir jetzt hiermit prima einfangen können. Wuhu, so einfach. Ja, das ist ja halt nur das Licht auch nicht uh, so, dass das wir jetzt ansagen müssen. Was <lacht> <lacht> <lacht> ist <noch. lacht> Warum ist es jetzt aus? Außen? Naja, mehr brauchen wir nicht fürs Video. Es muss doch mal fürs Video gehen. Das war bei mir immer so. Ja, wieso ist es jetzt aus? es ist oder nicht. Ja, krass. Hä? LED durchgebrannt. Nee. Das ist schon komisch. Ich glaube also nicht, dass sich da was ändert, aber. Wie Welche Funzel an? Die Funzel. Aus? Die ist jetzt gerade angemacht, hat. Da in dem Moment ging es aus. Nee, das war vorher schon aus, also bevor ich es noch anmachen wollte, ja, ging es okay. aus. So, ne, das tut sich aber nichts. Ja, okay. Ja. okay, dann, dann hörte sich so an. Also, ja. haben wir, vielleicht ist das Dach hinne abgegangen. Nein. Ah, das wär's. Da ist dann an der Schraube dran, das Ding das hält. Warte mal. Hm. Aber wenn das schon so viel ausmacht, dass die überhaupt gar nicht mehr leuchtet? Ich hoffe mal, dass man den Magneten mit dem Kabel darunter kann und dass man Magneten weniger. Ist bestimmt irgendwas nur abgegangen oder? Nee. Tja. Ui. Geht's wieder? Ja, Ich habe die Kamera gerade eingeschalten. <lacht> Nein, ist nicht wahr. <lacht> <lacht> Was ist, das ist doch! Das nett. gibt's doch nicht. Was geht denn ab? Also, wenn ich die Kamera ausschalte, geht's. Ja, äh. nee, das gibt's nicht. Moment. Ich schalte jetzt die Kamera nochmal aus. Ah. Und ich schalte ich aus Kamera, ja? Ne? Mhm. Ne. Blinken, blinken. Das, hm. das geht's wieder nicht. Aber hm. noch viele andere Dinge, also. Ich weiß nicht, ob ich kann. es ist nicht leid. Ich muss einfach nur wie gesagt. Ich ziehe nochmal einen Strom raus. Das ist letzten zwei Tage vor mir. Geht die Heizung wieder an. Also wieder mal nicht reproduzierbar. Hm. Wir dürfen wieder nur mal kurz gucken. Hm. Jetzt geht's wieder. Wir <lacht> wissen nicht warum. Mal geht's, mal geht's nicht. Es ist wie wenn irgendjemand irgendwo was einschaltet. Geheimnis ist gelüftet. Gelüftet, ja. Gelüftet. <lacht> ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, jetzt ist es nämlich wieder angegangen. Und wir sind mal der Antenne nachgegangen und haben geguckt. Was sich dann draußen so ändert, wenn es angeht. Und da haben wir mitbekommen, hier unten drunter ist so ein china embiss und da hat so ein Lüfter. Na, den hört er jetzt nicht. Hört ihr den? Na jedenfalls ist der Lüfter jetzt angegangen. Und der wird wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, ob da die Erde an dem Lüfter dran hängt oder ob die in Null vom, von der Erde oder vom Gehäuse genommen haben. Keine Ahnung. Jedenfalls hier kommt jetzt ein bisschen Energie davon an. Ja, oh. fertig, jetzt wird es aufkaskadiert. Als allererstes mal den Trick erklären, wie man das überhaupt sichtbar macht. Hand weg. Ja. Was, du hast jetzt einfach nur ein Stück Lötzinn genommen. Und das ist da reingesteckt und dann. Und dann einfach hier ran. Also, ihr müsst praktisch die Masse halt extra anklemmen über zum Beispiel den anderen Kanal oder so einen extra Masseanschluss. Und dann die Erde von dem oszilloskop einfach nicht benutzen von dem, von dem Tastkopfkabel, sondern stattdessen das ist quasi Brücken, dass das die Erde vom Kabel zum Ostsee keinen Kontakt hat, weil das so ein, so ein starker Kondensator ist. Ah, und, und dann sieht man nichts mehr vom. Dann kommt da nichts mehr an. Sagen wir mal so. Ah, da sieht man dann kein Signal mehr. Ja. Weil es alles so sehr geklettert wird durch Kabel, dass da, da nichts mehr ankommt. Ja. Und so schaut jetzt unser Signal aus sozusagen. Das, was wir jetzt hier drauf haben, man sieht halt ziemlich viel Rauschen, aber halt. Eindeutig das Signal, das jetzt unsere LEDs hier auf jeden Fall zum Leuchten bringt. Ne? Wo, wo ist der Quantenwirbel? Quantenwirbel, da ist er. Ja. Quantenwirbel. <lacht> Juhu. Jetzt wo Und wo du du noch Leuchten die auch noch. Ja. LEDs gehen noch. Ja? Ach so, antiparallel, genau. Wir haben, wir haben jetzt zwei, ja. Antiparallel, genau. Aber wir haben ja Wechselspannung. Also. So. Mm -mm. Und definitiv. Wäre jetzt die 50 Hertz, weil das sind die stinknormalen 50 Hertz, ja. Na ja gut, da sieht man hier schön, wie es mit aufmoduliert ist, aber gut. Die interessieren uns ja jetzt nicht. Aha. Ja. Coole Sache. Ja, der Lüfter läuft diesmal ganz schön lang, ne? Ja schon, ne? Hm. Sehr schön. Und zwei Sekunden später, nachdem ich ausgeschalten habe, hat irgendjemand ausgeschalten den Lüfter. Ja, so. wir haben auch gesagt, läuft ganz schön lange. Ja. Das war der Fehler. Und jetzt kannst du trotzdem... Ja, das ist jetzt hier irgendwas anderes. Ist hier noch ein... Aber es ändert sich nichts. Also so richtig auf irgendwas resonieren, kann ich jetzt... Das kann noch rauschen, ohne Quantenwirbel. Also... <lacht> hm. Na, äh, hier. Jetzt. Das hier Und werden wir 50, 50 jetzt. Und jetzt gehen wir mal auf das, auf das Rauschen quasi. Und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich da dran drehe. Ah. Okay, man sieht ja schon mal, man hat die Frequenz das Muss sich jetzt irgendwo ändern von den Spitzen, die man sieht. Ah, guck mal, da ist irgendeine Welle. Stimmt, da ist noch eine. Ja. Mal schauen. Ganz tief drin ist noch eine. Ja. Also, mir ist, das vom Grundprinzip funktioniert es auf jeden Fall. Wir fangen hier schon mal irgendeine Welle ein. Cool, das Oszi bedienen und man eingriff und man dreht und man macht genau das, was man machen will. Ich würde da ja immer mal tausendmal rumprobieren. <lacht> cool. So. Dann müssen wir wieder warten, bis der Lüfter einschaltet. Was? So. Hm. Aber das ist ja letztendlich nicht der Sinn der Sache. Aber... Nee. Aber irgendwas zum Anschwingen brauchen wir halt trotzdem. Ja, ne? Wo das Wobei wir haben ja jetzt hier trotzdem schon mal immerhin auch noch mehr drauf. Ne? Also so ist das Wir ja sehen aus wie früh am Morgen. Nächstes ja. Projekt steht an: die Entstörung vom REMF Re ja. Muss man mal zeigen. <lacht> ja, hier ja. läuft jetzt gerade der kleine RMS. Und der hat hier so, also keine, keine keinen Ferritring eingebaut, sondern so ein Ferritstab. Und die pulsen echt extrem auf den Eingang zurück. Ja, hier hört ihr schon. Ja, ich meine, gut, so im Grunde, dass er jetzt hier stört, ist ja mal weiter nicht schlimm. Ne? Wir haben ja. Eigentlich keine langen Drähte angeschlossen, die es jetzt irgendwie abstrahlen können. Eigentlich. Wir wir jetzt natürlich, dass wir wie in dem Fall haben, ne? dann geht hier die Stromleitung quasi einmal durchs ganze Haus und dann haben wir da, hm, kommen schon ein paar Meter zusammen. Und oh, das geht auch in die Stromleitung zu. Das Ganze abgestrahlt wird. Ne? Also wir können da auch noch weiter hinter gehen. Ja. Schwächer wird es erstmal nicht und auch unser... Tesla, Spul, Drehkondensator, Resonator hier. <lacht> Der fängt das auch mit ein. Der kriegt das auch noch mit. Und ja, das haben wir uns gedacht, wenn wir das Ganze entstören, dann geht dabei ja auch noch mal weniger verloren. Ne? Wir wow. haben mal eine kleine Schaltung aufgezeichnet. Ich muss man die gleich mal zeigen. Ne? Im Grunde, ne? ja, sieht man gut. Hier die Stromquelle, ne, unsere eigentliche Stromquelle, dann hier mal der erste Kondensator, der praktisch die Pulse, die hier als in der Rippelspannung drin sind, also wie sich die ja, Versorgungsspannung ändert, weil die ändert sich ja auch im Takt der Hochfrequenz, ne, um das mal hier möglichst rauszustören und dann quasi das wichtige Bauteil dabei, die Spule, die eben durch den induktiven Blindwiderstand die Hochfrequenz nicht passieren lässt, ne. das heißt wir müssen da wirklich die Spule so wickeln, dass die Induktivität stimmt, dass eben genau dieser Frequenzbereich, den der Re-EMF macht, da nicht durchkommt. Er kommt dann weder durch die Rippelspannung durch, noch kann er einfach als Antenne da quasi zurückwirken. Und um die Stellen, die quasi die Spule rausfiltert, noch ein bisschen zu glätten, haben wir dann hier noch den 10N-Kondensator. Ein also 100N-Kondi, in 10N-Kondi 10N und die Spule... Auf das abgepasst, was der Last praktisch ist, also ja. was der Rmf praktisch ist. Auf die Frequenz halt. Ah, okay. Ja. Ach, und die Frequenz kann man ganz leicht mit einem <lacht> Spektrometer, mit so einem Sound Spektrometer. spektrometer genau. also das könnten wir eigentlich auch mal. Das könnten wir nochmal zeigen. Das können wir nochmal zeigen. Das klingt noch nicht so richtig. Das ist das zu leise, oder? Also da macht der. Ah, na gut, das ist jetzt einfach nur... Ups. Ups, Vorsicht! <lacht> okay, also der EMF, wenn er jetzt unter Last gegangen ist, da bringt er so ah, Hier, warte mal. Da sieht man Doch, da sieht man da tut sich schon was. Ja. Auf alle Fälle. Also So ein Spektrometer-Dingsbums ist einwandfrei. Oh. Kriegt man alles mit raus. Sehen wir jetzt quasi. Ich muss eigentlich nur den höchsten Punkt suchen. Das wäre dann hier ungefähr, ne? Bei 16 Kilohertz oder was ist 12 Kilohertz? Na gut, man hat halt hier einmal eine niederfrequente Oszillation, die jetzt wahrscheinlich auch durch Störungen vom Netzteil kommt. Das wäre jetzt praktisch der Ausschlag hier, schätze ich mal, der gemischt ist und die tatsächliche HF wäre dann hier, also mhm. 13 Kilohertz. Um die Drehung. Ja. Ja. Oh. Kann man das eigentlich auch gut ausrechnen, welche Spule man da braucht, ne? So, wir basteln das dann irgendwann mal nach und dann gucken wir mal, ob das dann immer noch in die Leitung zurückgeht. Ja. Ja, es ist doch der Regen. Also der tut noch schön strahlen, aber in die Leitung geht nichts mehr zurück. Ja. Geschafft. Und das packt die kleine Schaltung hier von. Oder, oder das Netz das gut entschieden. Ja. <lacht> ja, da muss man fairerweise zu hoch sagen. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt an einen anderen Eingang rangegangen, ja, guck mal. als wir original rangegangen sind. Hier ist noch 50 ja, Da ist, schon ist gar nichts mehr. Ja. Und hier kommt es dann wieder. Also, definitiv vor der Schaltung. Aber wir haben jetzt hier noch eine kleine Änderung gemacht. Wir haben einfach, weil es so schön war, zwischen Minus und also zwischen Minus von 10N und zwischen Minus von 100N konnte die auch noch mal hier so einen kleinen Ferrit gemacht. Ja, kann man eigentlich so weitergeben, weil ich denke, das geht, das geht ganz das gut. gut ne? Würde vielleicht auch ohne den Ferrit gehen, wie gesagt, haben wir nur genommen, weil wir einen Draht gebraucht haben und da zufällig gerade ein ja. Ferrit drum war. Ist wahrscheinlich sogar noch besser. Ne? Aber ja, nichts passiert ohne Grund. Ja. Das sieht gut aus. Okay, so kann man RMF ReMF auch an der Telefonleitung laufen lassen. Nein, das sagen wir nicht. Okay, alles klar, bis später. Bastelei mit Achim zumindest ist erstmal vorbei. Ja, es geht's Richtung Heimat. So, oh. mit Wasserstoff. Ja. Es ist jetzt allerdings alles, wie gesagt, noch ein bisschen provisorisch. Ja, man sieht, es reicht. Er ja, voll den Motor noch aus und noch keine Leistung hin. Mhm. Ja, die kommt dann, wenn er erstmal warm wird. Also an dir kann es nicht mehr liegen, wenn irgendwas wegen CO2 hier das wärmer ist, wird. Das ist 80% weniger, das ist schon. Ne? Mhm. Bei mehr Leistung. <lacht> oh. cool. Bis zum nächsten Mal. Jo, jetzt muss man noch auf Video festhalten, die da Achim noch mal voll dieses Öl rausrauchen lässt. <lacht> ja, Erstmal Reaktor anschalten. Äh, ja, doch, passt. Ja, genau. Jetzt ist es richtig an. Ja, momentan 6. 6 relativ wenig. So, das ja. war die Batterie. Nee, das war ich.